An den Typen, der glaubt, er könne fehlende Bauteile in Autos durch Software-Updates ersetzen. Ich bitte dich, kannst du noch für meinen PC eine größere SSD schreiben? So 3-4 Terabyte wäre nicht schlecht. Und ein riesiges RAM von 16 oder 32 Gigabyte. Und einen energiesparenden Prozessor, das er elf Stunden durchhält, das wäre nett. Die würde ich runterladen und installieren.